Hallo, hallo, hallo! einen wunderschönen, was haben wir heute, Dienstagabend wünsche ich dir, Dienstagabend, so schön, dass du ja, dir diesen Beitrag hier anschaust, sei es, dass du jetzt mich hier noch live erwischst oder später die Aufzeichnung anschaust, ich würde dich mal gerne ein bisschen mitnehmen, so auf die Reise, ganz kurz, was mir wirklich geholfen hat, erfolgreich zu sein, was letzten Endes, ja, wirklich dazu beigetragen hat, ich nenne das immer gerne so, die Bühne meines Lebens zu betreten und mit meiner Mission, mit meinem Seelenplan, wirklich durchzustarten, was man einfach so als erfolgreich bezeichnet. Weil ich habe ja oh je von 19 Jahren, jetzt schon 18, 19 Jahren, ähm, neben meinem Job im öffentlichen Dienst, ähm, war ich selbstständig, hatte Praxisräume, Seminare veranstaltet, Einzelsessions in erster Linie gegeben, um Menschen dabei zu helfen, sich die eigene Lebenswirklichkeit nach dem Herzen zu erschaffen, also herauszufinden, wie genau erschaffen wir uns unser Leben nach unserem Herzen. Das ist aber alles nie so rund gelaufen oder hat nie so rund funktioniert, dass da wirklich stabil jeden Monat ein Einkommen geflossen ist, dass ich hätte guten Gewissens sagen können, so öffentlicher Dienst, ciao. Und wahrscheinlich geht es dir auch gerade so, wie es mir damals ging, dass du dich beruflich fehl am Platz fühlst, dass du spürst, es muss irgendwie noch mehr für dich möglich sein, als das, was du gerade machst. Vielleicht hast du so einen Hauptjob, der dir so ja, dein Einkommen jeden Monat sichert und bist aber nebenberuflich selbstständig, aber das läuft alles nicht so rund, also genauso, wie es bei mir mal vor vor vielen Jahren war. Und was mir da tatsächlich geholfen hat, war, die Bühne meines Lebens zu betreten, war wirklich ja, mich zu zeigen, eine eigene Community aufzubauen mich authentisch zu zeigen mit den Themen, die mich ausmachen. Ich nenne das immer gerne die eigene Mission, den Seelenplan. Und war da immer so auf der Suche. Was fehlt, damit es jetzt endlich mal rund läuft? Und wenn es dir genauso gerade geht, wie ich das jetzt eben so beschrieben habe, dann ist das Video hier, dieser Beitrag hier, wirklich goldrichtig für dich diese fragen die mich da immer so beschäftigt haben warum läuft das nicht rund ich würde doch gerne wirklich viel mehr meinem herzenlauf äh, folgen aber es muss auch einfach monatlich ein stabiles einkommen reinkommen und das hat alles so auf wackeligen beinen gestanden und während mich diese fragen so beschäftigt hatten habe ich wirklich so eine klare Botschaft vom Universum bekommen. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab, sonst wird es doch zu lange hier in diesem Videobeitrag. Und zwar, ich bin mittags von der Arbeit aus dem Büro nach Hause gekommen und Ziel war eigentlich gleich, mich an den Computer zu hocken. Die Kinder waren irgendwie noch unterwegs, sonst die waren damals noch kleiner, sind ja inzwischen erwachsen. Und Draußen hat es schon die Sonne geschienen es ein früher gewesen sein, wo ich dachte, jetzt hole ich mir erst mal ein Eis, setze mich in das Haus an den Teich und genieße erst mal ein Eis. Ich habe mir einen Stuhl geholt, also wir hatten da so eine Sitzecke am Teich, genau, es muss früher gewesen sein, weil der, der, die, diese Sitzecke da, ich bin extra noch in den Keller und habe mir noch einen Stuhl geholt, das stand alles noch nicht draußen. Und komme dann zurück und setze mich dahin und schaue so auf den Boden. Und was ist vor mir? Was sitzt vor mir auf dem Boden am helligsten Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein? Eine Fledermaus. Ich habe das Tierchen dann auch geholt. Habe es auch noch 40 Kilometer quer durchs Saarland damals transportiert, um es untersuchen zu lassen, ob alles mit ihm in Ordnung ist, um es dann letzten Endes nochmal da auch freizulassen, wo es hergekommen ist, das konnten die mir ganz genau sagen, wo die Heimat ist. Und um das jetzt aber abzukürzen, habe ich dann natürlich gegoogelt nach spiritueller Bedeutung Fledermaus und die Informationen, die ich damals bekommen hatte, das war so, muss 2015 gewesen sein, so um den Dreh, 2015, 2000, ja, so um den Dreh, spielt ja auch keine Rolle genaue ja es ist schon einige hier schon her ähm, dass es darum geht wirklich sichtbar zu werden mich zu zeigen weil die fledermaus zeigt sich ja normalerweise tagsüber nicht und das ist so in diesem beitrag den ich da gefunden hatte beschrieben worden und dann dachte ich aha liebes universum ist ja interessant spüre ich ja, aber wie soll das denn gehen? Und so, je mehr ich mich dann mit dieser Frage beschäftigt hatte, kam es dann nachher auch noch, es gab noch so ein paar Botschaften vom Universum über Tiere, in Wellensittich hat ja dann noch mit einer Rolle gespielt, ähm, wo ich immer mehr Botschaften vom Universum einfach bekommen habe, dass es darum geht, mich zu zeigen, dass es darum geht, mich auch zu zeigen, mit dem Thema Lebensfreude, wirklich Freude, Spaß und Leichtigkeit wieder im Leben zu haben, gesünder zu sein und frei und selbstbestimmt zu leben. Also wirklich meinen Träumen zu folgen und anderen Menschen auch dabei zu helfen. Und so kam dann schließlich auch mein erster Online-Auftritt, größerer Online-Auftritt zustande, damals Lebensfreude Kongress genannt. Es folgten noch drei weitere größere Kongresse, also ohne auch nur ein Euro für Werbung damals auszugeben. Allein beim ersten Kongress ähm, 50 Sprecher dabei, immer noch mehr Anfragen von Sprechern bekommen, die dabei sein wollten. Aber bei 50 habe ich dann einfach meinen Cut gemacht. So sind auch die weiteren entstanden, die weiteren Kongresse oder Online-Retreats, wie ich es später genannt hatte, also mit mehreren tausend Zuschauern, Teilnehmern im mehrfach ähm, fünfstelligen Bereich. Und so ist dann auch so eine eigene Community entstanden. Und das war eine wunderbare Basis, um wirklich darauf aufzubauen, weiterzugehen, und was mir dabei geholfen hat, war damals, dass ich dann nicht so ganz alleine auf der Bühne da im Sichtfeld war, sondern mit vielen Experten einfach da auf der Bühne gestanden habe. Und du kennst wahrscheinlich auch Online-Kongresse. Damals war das noch so ein bisschen was ähm, Besonderes. Inzwischen gibt es ja ganz viele Online-Kongresse, Online-Summit und wie sie auch eben alle heißen, zu verschiedenen Bereichen. Und dieses Konzept... Es funktioniert auch wunderbar das hat mir damals geholfen wirklich so eine eigene community aufzubauen sichtbar zu werden ähm, ja mich zu zeigen und vielleicht gehörst du ja zu denjenigen die genau da stehen so wie ich es ja eingangs beschrieben habe dass du zwar schon nebenbei selbstständig bist es läuft aber nicht so rund sodass noch ein bisschen die absolute Klarheit fehlt, was ist so wirklich dein Thema, was dich im Kern ausmacht? Weil du bist sicherlich ganz vielseitig interessiert, hast viele Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, sodass das bis eben vielleicht noch so ein Handicap ist, wie genau fügst du das alles zusammen, dass ein wunderbares Ganzes entsteht? Das war ja auch mal mein Thema. Und du würdest eigentlich auch gerne die Bühne deines Lebens betreten. warst vielleicht schon oft Teilnehmer von Online-Kongressen und fragst dich immer, wie kann ich denn damit mit meinem Thema wirklich auch Geld verdienen? Wie kann ich mir damit meine Community aufbauen? Wie kann ich damit erfolgreich sein? Vielleicht sind das so die Themen, die dich gerade beschäftigen? Ähm, wo du spürst, ja, ich werde durchaus bereit, jetzt da all in zu gehen, wirklich durchzustarten, mich zu zeigen mit meinem Thema, dann ja, würde ich dir empfehlen, mal auf amgad slash begleitung dir soll mit live anzuschauen, lass das mal auf dich wirken, weil das ist das, was wir gemeinsam mit dir auf die Beine stellen können. Wir finden da zunächst mal heraus, was entspricht wirklich so, was macht dich im Kern aus mit dem, was dir schon bewusst ist und ähm, wie fügen wir da alles zu einem wunderbaren Ganzen zusammen, welche Experten passen zu deinem Thema und wie kannst du mit denen gemeinsam dann die Bühne deines Lebens betreten und dir auch eine eigene Community aufbauen. Und ähm, ja, um das dann als Basis zu sehen, dass du dir nie wieder Gedanken machen musst, ähm, ja, wo kommen Kunden her, wie funktioniert das, wie kann ich wirklich ein stabiles Einkommen generieren, damit ich auch den Brotjob, wie man das so schön nennt, endlich aufgeben kann und ähm, mit dem, was mich selbst ausmacht, was mir wirklich Freude bereitet, was mir Energie schenkt, was so mein Herzensding ist, mit dem wirklich ein stabiles Einkommen generieren. Ist mir gerade nochmal im Dezember so bewusst geworden, bis heute gibt es resultierend aus diesen Kongressen bei mir immer noch ein passives Einkommen. Und zwar im vierstelligen Bereich. Immer noch. Und wenn du da auch ein bisschen mehr in die Freude, in die Leichtigkeit kommen möchtest und dir auch, natürlich gibt es was zu tun, wenn ich jetzt von passivem Einkommen spreche, ich habe ja damals die Basis dafür gesetzt und den Grundstein gelegt. Wenn dich das auch so interessiert und anspricht, Wirklich es dir leichter zu machen, kein Hamsterrad dir zu erschaffen, keine gelebt werden Falle oder das Gefühl der Hamsterrad, in dem du dich gerade befindest, wirklich zu verlassen, dann schau dir, wie gesagt, auf dieser Seite wwwermgard brondade begleitung äh, soulmate mit life mal an und lass uns da gerne mal über Details sprechen, wie genau so eine Begleitung ausschaut, weil da bin nicht nur ich an deiner Seite, ähm, sondern ähm, auch Madeleine und wir werden da regelmäßig Kreuz zusammen haben, also wir machen das alles gemeinsam mit dir, wir betreten mit dir gemeinsam die Bühne deines Lebens und zeigen dir ganz genau, wie das alles funktioniert, wie du alles umsetzen kannst, also wenn du da wirklich Lust drauf hast, in diesem Jahr in der Richtung durchzustarten, dann sollten wir unbedingt reden. Also schaust dir mal an, lass auf dich wirken. Du kannst dich da auch eintragen, wo wir dann erstmal auch am Telefon miteinander sprechen, ähm, wo du schon stehst, welche Schritte du schon in die Richtung gemacht hast und wie das dann im Detail ausschauen könnte. Das wollte ich dir einfach mal noch so für heute mit auf den Weg hier geben und ja, Lasch auf dein Herz, wenn es da irgendwie kribbelt, wenn es dich anspricht, dann lass uns da gerne mal über Details sprechen. In diesem Sinne, wir freuen uns auf dich. Bis dann. Ciao, ciao.